Ich habe heute eine Waage mitgebracht. Was hat eine Waage mit BWR zu tun? Wenn wir uns an das Inventar erinnern, dann haben wir am Schluss festgestellt, es gibt drei große Blöcke. Und ich mache mal folgendes, ich stelle den Block Vermögen auf die linke Seite der Waage und das Eigenkapital und das Fremdkapital auf die rechte Seite der Waage. Und wir wissen, die Waage ist jetzt ausgeglichen, ist im Gleichgewicht, da der Wert des Vermögens genauso groß ist wie das Eigenkapital und das Fremdkapital. Und mit diesem Prinzip kann ich jetzt eine Bilanz erstellen. Eine Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Eigen- sowie Fremdkapital und hat eine ganz bestimmte Struktur und einen ganz bestimmten Aufbau, der vorgegeben ist. Das Wort Bilanz kommt vom italienischen Bilancia in eben die Waage. Und diese Bilanz, die gucken wir uns jetzt genauer an. Die Pflicht zur Aufstellung eines Inventars ergibt sich aus dem § 242 Handelsgesetzbuch. Da steht also drin, ein Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes, also bei Unternehmensgründung, und dann für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres, also immer in der Regel zum 31.12., einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluss aufzustellen, also eine Bilanz zu erstellen. Eine Bilanz gibt einen besseren Überblick, ähm, nicht nur, weil wir eben diese, diese Blöcke gegenüberstellen, sondern wir fassen auch Posten zusammen. Also ich habe hier schon mal ein bisschen aufbereitet, ein Inventar, Zahlen aus, der Inven aus dem Inventar entnommen. Und das sehen wir hier zum Beispiel beim Fuhrpark, haben wir jetzt nicht die einzelnen Fahrzeuge aufgelistet und dann die Summe in der, in der Hauptspalte, sondern wir haben hier gleich Fuhrpark und dann den entsprechenden Betrag von allen Fahrzeugen zusammengefasst. Und das mache ich auch mit allen anderen Posten. So, das ist jetzt aber noch keine Bilanz. Eine Bilanz ist erst dann gegeben, wenn wir eben diese Blöcke gegenüberstellen. Die Gegenüberstellung sieht nun folgendermaßen aus. Ich habe auf der linken Seite das Vermögen und auf der rechten Seite das Eigen- und das Fremdkapital. Und ich mache jetzt folgendes. Ich mache daraus ein T-Konto. Das kennen wir schon. Vom Anfang des Schuljahres ein T-Konto, also so ein gezeichnetes T. Und wir wissen, ein T-Konto hat eine linke und eine rechte Seite. Linke Seite Vermögen, die nennen wir aktiver bzw. Aktivseite. Und die rechte Seite, Eigen- und Fremdkapital, nennen wir passiver bzw. Passivseite. So, und das Ganze ist dann die Bilanz, in diesem Fall von der Firma Holzmann. Und dann das Datum in der Regel 31. Dezember und das entsprechende Jahr dazu. Wir wissen vom T-Konto noch, dass die linke Seite gleich rechte Seite sein muss. Das heißt, wenn ich die Vermögenswerte auf der linken Seite zusammenrechne, addiere, dann kommt in diesem Fall 2.968.180 heraus und unterm Strich auch auf der rechten Seite herauskommen, das heißt, wenn ich die Passivseite zusammenzähle. Dieses Ergebnis nennen wir Bilanzsumme, die unterstreichen wir doppelt. Und jetzt haben wir noch eins, jetzt haben wir hier so einen Freiraum. Diesen Freiraum müssen wir füllen, damit nicht irrtümlich oder auch vorsätzlich irgendwelche Eintragungen da nachträglich reinkommen. Das heißt, wir entwerten diesen freien Bereich und zeichnen hier eine sogenannte Buchhalternase rein, die folgendermaßen aussieht. So, jetzt also ist die Bilanz schon fast fertig, aber bevor wir die Bilanz fertig machen, wollen wir uns nochmal was vergegenwärtigen. Wir haben auf der rechten Seite das Kapital stehen und zwar Eigen- und Fremdkapital. Und da sehe ich, wie finanziere ich eigentlich mein Unternehmen, woher kommt das Geld, woher kommt das Kapital für mein Unternehmen. Und da habe ich zwei Möglichkeiten, entweder durch eigene Mittel oder durch fremde Mittel, also durch Eigenkapital oder durch Fremdkapital. Das heißt, auf der rechten Seite, Mittelherkunft, die Quelle des Kapitals, finanziere ich das durch Eigenkapital oder durch Fremdkapital. In der Regel ist ein Unternehmen durch beide Möglichkeiten finanziert. Also die Mittelherkunft auf der rechten Seite, auf der Passivseite. So, und auf der Aktivseite, auf der linken Seite, sehe ich dann Folgendes. Ich sehe da, wie verwende ich denn das Kapital? Wie verwende ich das Eigen- und das Fremdkapital? Also welche Form des Vermögens, welches Anlagevermögen und welches Umlaufvermögen habe ich denn in Verwendung im Betrieb in meinem Unternehmen? So, und daraus kann ich jetzt eine Bilanzgleichung erstellen. Ich weiß also, das Vermögen nämlich das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, AV plus UV gleich Eigenkapital plus Fremdkapital sein muss, linke Seite gleich rechte Seite der Bilanz. Unsere so, Bilanz wollen wir jetzt noch fertig machen. Diese ganzen Farben und Erklärungen brauchen wir nicht dazu. Die fertige Bilanz sieht also folgendermaßen aus. Was wir noch am Schluss brauchen, ist unten drunter links Ort und Datum. Und der Kaufmann muss diese Bilanz dann auch noch unterschreiben. Das heißt, der Holzmann wird dementsprechend hier nochmal dann sein, seine Unterschrift drunter setzen. Beim Jahresabschluss, das heißt am 31.12. sind also folgende Aufgaben zu machen. Die machen die Inventur. Die Inventur, das ist die Tätigkeit, und zwar die Mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme von Vermögen und Schulden in unserem Unternehmen. Aus der Inventur erstellen wir das Inventar. Das Inventar ist das ausführliche Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und der Schulden. Die schreiben wir untereinander, das heißt in Staffelform, und ermitteln daraus das Reinvermögen, das heißt das Eigenkapital. Und daraus wiederum können wir die Bilanz erstellen. Das ist die kurzgefasste Gegenüberstellung von Vermögen bzw. den Vermögenswerten und den Kapitalen, das heißt den Vermögensquellen, und zwar in Kontenform.